Okay, beim Wahrnehmen ähm, mit dem Auge, also beim visuellen Wahrnehmung, ist das ja nicht so, dass wir immer ähm, ein statisches Objekt ähm, anstarren, sondern ähm, die Welt bewegt sich und unsere Augen bewegen sich auch, deswegen gucken wir uns jetzt mal Augen- und Blickbewegungen an. Ähm, Augenbewegungen sind natürlich nötig, um ähm, die Welt umfassend ähm, wahrzunehmen. Ähm, und ähm, wenn man sich die Bewegungen so anguckt, dann ist das immer ein Wechsel von Fixationen und Bewegungen der Auge. Das heißt, das Auge springt zu einem interessanten Punkt, verharrt dort und springt wieder zum nächsten Punkt. Ähm, es gibt noch eine weitere ähm, Möglichkeit die Augen zu bewegen, das sind die sogenannten glatten Augenfolgebewegungen. Ähm, das heißt, ich ähm, kann Objekte mit bis zu 30 Grad pro Sekunde äh, mir angucken. Das wäre zum Beispiel ein leichtathletischer Sprint, wenn ich irgendwo auf der Tribüne 30 Meter entfernt von der Sprintbahn setze und gucke ähm, den äh, Athleten zu, wie sie da entlang laufen, dann kann ich das mit glatten Augenfolgebewegungen machen. Ähm, de facto mache ich das natürlich vor allem auch mit Kopfbewegungen. Ähm, auf Kopfbewegungen gehe ich jetzt hier nicht weiter ein, obwohl das eigentlich auch sehr interessant ist, weil ähm, die Kopfbewegungen müssen ja sozusagen aus den Augenbewegungen ähm, wieder rausgerechnet werden, wenn man den tatsächlichen ähm, Punkt in der realen Welt ähm, sich angucken möchte. Gut, aber ähm, neben den glatten Augenfolgenbewegungen gibt es und das ist sogar ähm, sehr häufig der Fall die sogenannten Sakaden. Sakaden sind Blicksprünge, ähm, die man gar nicht bewusst steuert, sondern die von ganz allein passieren. Ähm, und von denen ungefähr alle äh, nee, drei Blicksprünge pro Sekunde stattfinden, die ungefähr 15 bis 100, 100 Millisekunden dauern und die dann eben unterbrochen werden von Fixationen. Ganz typisches Beispiel ist das Lesen. Da springt man sozusagen von einem Wort oder einem Chunk, ähm, wo man entweder ein sehr langes Wort teilt oder zwei Worte auch zusammenfassen kann, springt man ähm, immer sprungweise weiter, guckt sich das dann ähm, eine Weile an, die Fixation, und dann springt man wieder weiter. So funktioniert das Lesen. Guckt mal äh, euren Freunden oder Mitbewohnern beim Lesen ähm, auf die Augen, ähm, wie sie die bewegen, da werdet ihr das feststellen. So, das Witzige ist ja jetzt, ähm, dass man von diesen Blicksprüngen eigentlich im Prinzip nichts mitbekommt. Ähm, nehmen wir mal hier dieses Beispiel. Ähm, ich habe hier ähm, den Blick fixiert auf den linken Rand dieser Konservendose und springe mit meinem Auge von dem linken Rand auf, dem rechten Rand auf den rechten Rand. Das ist hier die zweite Fixation. Und dazwischen die Sarkade. Also hier wäre der Punkt, wo ich hingucke. Und ich springe von hier nach da. Was dann ja eigentlich passieren müsste, ist, dass ich in der Mitte während der Sarkade irgendwie so ein verwischtes, sich ähm, hin und her, ja, in dem Fall nach links schiebendes Bild sehen müsste, das ist aber nicht der Fall. Ähm, und ähm, was da zum Tragen kommt, ist die sogenannte sakadische Suppression. Ähm, das heißt, wir haben keine Signalverarbeitung während des Blicksprungs, sondern wir sind sozusagen ähm, ja, blind in der Zeit mehr oder weniger. Ähm, die fehlenden Signale werden von dem Wahrnehmungssystem zu einem schlüssigen Ganzen ergänzt. Was ihr mal machen könnt ist, ähm, stellt euch zu Hause mal vor den Spiegel ähm, und guckt euch zunächst in das linke Auge und dann in das rechte Auge und dann wieder in das linke Auge und ihr werdet feststellen, dass ihr eure Augenbewegungen tatsächlich selbst gar nicht wahrnehmt. Wenn ihr euch aber dabei filmt oder ähm, noch beobachten lasst von einem ähm, von einem Partner, dann wird der sehen, wie eure Augen die ganze Zeit ähm, hin und her springen. Das heißt, die Augen de facto springen von rechts nach links, aber durch diese Suppression während der Sarkade, also während des Blicksprungs, ähm, stellt ihr das gar nicht fest und deswegen glaubt man, wenn man vor dem Spiegel steht und sich mal rechts und links in die Augen guckt, die Augen wären die ganze Zeit fixiert. Das hat natürlich durchaus Konsequenzen für die Blickstrategien im Sport, denn während dieser 20, 40, 60, 80 Millisekunden, die das dauert, das hängt so ein bisschen davon ab, wie weit der Blicksprung ist, passiert natürlich im Sport so einiges, was man dann eben überhaupt nicht mitbekommt. Und Deswegen ist es eine, eine gute Idee, möglichst wenige Sarkaden in zeitkritischen Situationen zu verwenden. Und so gibt es einen Tipp von Savelsberg und Kollegen an Fußballtorhüter, dass sie im Prinzip nur drei verschiedene Fixationen haben sollen, wenn sie beim Elfmeter ähm, den Athleten, der ihn den Ball reinschießen will, angucken. Ähm, der erste Blick soll auf den Kopf gehen, der dann während des Anlaufs ein Blicksprung auf die Hüfte und dann der dritte Blicksprung ähm, auf das Standbein. Ähm, wenn man das so macht, dann hat man eben nur drei Sakaden und dann gehen einem vielleicht, was weiß ich, 60, 80, 100 Millisekunden Wahrnehmung flöten, die in der Zeit ergänzt werden, aber damit kann man noch ganz gut arbeiten. Das ist auf alle Fälle besser als hektisch hin und her zu springen. Ähm, noch interessanter ist ähm, die Strategie ähm, vor der letzten Bewegung ähm, bei Präzisionsbewegungen ähm, ein ruhiges Auge auf dem Ziel zu fixieren. Das sogenannte Quiet Eye. Ähm, dieses Quiet Eye wird ähm, so definiert, dass man ähm, mindestens 100 Millisekunden ähm, den, äh, sagen wir mal zum Beispiel, den Basketballkorb fixiert, wenn man einen Ball da reinmachen will. Ähm, das hat ähm, positive, ähm, positive Auswirkungen auf die Trefferquote. Eine äh, geringe Anzahl äh, von Fixationen ähm, dafür von längerer Dauer ähm, hilft also tatsächlich dabei, ähm, den Basketball in den Korb zu versenken ähm, und ähm, man kann also tatsächlich feststellen, dass äh, wenn man sich alle Würfe äh, anguckt von einem Athleten, wo er diese Quiet-Eye-Strategie verwendet hat und die anguckt, wo er die nicht verwendet hat, dann ist die Trefferquote bei denen, ähm, die er, wo er das Auge ruhig auf dem Korb hat äh, ruhen lassen, ähm, höher als ähm, wenn er da Blicksprünge äh, unternommen hat. Ähm, noch ein, ähm, eine letzte Idee für gute Blickstrategien im Sport, ähm, da unterscheiden ähm, Hosner Vater Williams und Hosner in drei verschiedene Strategien, die man anwenden kann. Das eine ist die Spot-Strategie, das heißt lange Fixation auf den informationsreichsten Bereich, das wäre zum Beispiel unser Savelsberg-Beispiel gewesen. Erst Kopf, dann Hüfte, dann Standfuß und da lange die, den Blick drauf ruhen lassen, also so lange wie es eben geht, um möglichst den die sakkadischen Suppressionen möglichst kurz zu halten. Wenn ähm, es nicht so ein großer Zeitdruck ist und man es sich leisten kann, mit dem Blick hin und her zu gucken, dann kann man tatsächlich auch so eine Pivot-Strategie wählen, ähm, dass man zwischen zwei Bereichen, die interessant sind, hin und her schaut. Ähm, also im Basketball zum Beispiel den linken und den rechten Angreifer äh, irgendwie mit Blicksprüngen jeweils im Blick behält. Da passiert dann in den 50 Millisekunden, in denen man einen Blicksprung macht, nicht so viel Entscheidendes in dieser Situation. Wenn dann allerdings doch Entscheidendes passieren kann in diesem kurzen Zeitintervall, dann ist die Ankerstrategie die sinnvolle Strategie. Die Ankerstrategie, das kann man hier nicht so gut erkennen, dann verankert man den Blick hier auf den weißen Punkt zwischen den beiden interessanten Bereiche. Die beiden interessanten Bereiche wäre hier einmal der Ball und einmal ähm, der Angreifer beim Beachvolleyball. Ähm, und da muss man irgendwie beides so ein bisschen im Blick behalten, sowohl den Angreifer als auch den Ball, aber soll eben nicht mit Sarkaden dort ähm, hin und her gucken, sondern da ist es dann schlau ähm, so einen mittleren Bereich zu fixieren ähm, und peripher sowohl den Angreifer als auch den Ball wahrzunehmen, ohne dass man da eine sakkadische Suppression ähm, dadurch Zeit verlieren würde, dass diese sakkadische Suppression stattfindet. Okay, das folgt zum Beispiel direkt ähm, aus der Kenntnisse der ähm, Eigenheiten des visuellen Systems, dass man da ähm, gute Strategien für den Sport sich herausgucken kann. Damit endet ähm, der erste Teil ähm, der Vorlesung über Wahrnehmung ähm, und wir sehen uns dann für die nächste Einheit wieder.